Hi, herzlich willkommen. Heute geht es um die Pocketwindeln. Aber bevor ich jetzt anfange, muss ich sagen, ich stehe, glaube ich, im direkten Konkurrenzprogramm äh, zu einer königlichen Hochzeit in England. Habe ich gerade gesehen, Prinzessin Eugenie heiratet, auch wieder da in Westminster. War das Westminster? Oh, nee, Windsor, Windsor Castle, äh, also da, wo auch äh, die letzte Hochzeit war, von Prince Harry, ja, war sehr interessant wieder, die Damen meistens im Kleid, eine habe ich gesehen in äh, so einer Art Frack, mit Hut, wobei einige Mühe hatten, ihren kleinen Hut festzuhalten oder ihren großen, denn es ist ein bisschen windig traurig, sehr schick alles, ja. Bin ich jetzt gar nicht passend dazu gekleidet. Vielleicht hast du es ja auch schon gesehen, das wollte ich dir noch sagen. Wir haben ähm, auch einen YouTube-Kanal und ich stelle doch einen ganzen Teil der Videos, der Live-Videos dann auch auf dem YouTube-Kanal zur Verfügung. Also wenn du irgendjemanden kennst, der sich jetzt für eins der Themen da interessiert, aber nicht bei Facebook ist, kannst du dann den ja gerne auf den YouTube-Kanal verweisen. Du kannst auch unser Video natürlich hier auch immer teilen. Freut mich dann auch. So, dann fange ich mal an. Als erstes zeige ich dir mal Apple Cheeks Pocket Windeln. Von Apple Cheeks gibt es ziemlich viele Größen. Ja? Ähm, ich fange jetzt aber mal mit der Eingrößenwindel an. Das ist die ähm, One Size Windel. Die haben die oh, Anfrage dann irgendwann mal äh, doch gemacht, wobei der Schwerpunkt bei Apple Cheeks auf den größengestaffelten gestaffelten Pocket Windeln liegt. Apple Cheeks wird ja komplett in Kanada hergestellt. Und die haben alle außen so einen Pullstoff, also Polyester, der mit Polyurethan beschichtet ist. Und, und dann zeige ich dir das: Das ist bei allen Windeln gleich. Und innen drin haben die einen Mikrofaserflies. Und die Öffnung, die ist ziemlich groß, so dass du hier also gut reinfassen kannst, um die zu befüllen. So, und die One-Size-Windel. Von Apple Cheeks, die eignet sich für Kinder so von 3,6 bis ungefähr 12,5 Kilo. Und du kannst die hier in der, in der Länge hier vorne mit den Druckknöpfen verstellen. So, und die haben eben eine Besonderheit. Das sieht man, das zeige ich dir jetzt aber gleich an deiner, von den farbigen Bindeln, da sieht man das besser, dass der Verschluss so ein bisschen seitlich geknöpft werden kann. Das hier ist zum Beispiel jetzt die Größe ähm, 1. Die ist schon für Neugeborene geeignet, so von knapp 3 Kilo bis ungefähr 9 Kilogramm. Und ich bin ja ein Fan von den Größen angepassten Windeln und Überhosen, weil die einfach besser sitzen. Das wisst ihr ja, glaube ich, mittlerweile. So, hier siehst du es also auch wieder. Die sehr große Öffnung, also die sitzt wirklich auch sehr viel tiefer als bei vielen anderen Pocket-Windeln. Ja, diese Taschenöffnung, Pocket, die sitzt schon fast in der Mitte. Und hier kannst du es vielleicht erkennen, dass die äh, Druckknöpfe zum Verstellen, dass die, so, dass die nicht genau übereinander sitzen, sondern so ein bisschen schräg versetzt. Und dann kannst du das eben dann auch hier anpassen. Ne? So. Die, äh, Pop, äh, die Apple Cheek Windeln, das fällt dir vielleicht auch auf, die haben hier so eine Art Rüschen. Da ist der Gummi nicht, nicht so versteckt, nicht so nicht so glatt, sondern so ein bisschen rüschig ist das. So, da gibt es, wie gesagt, die Größe 1, die geht von äh, 3 bis 9 Kilo. Die Größe 2 von 8, ja, von 8 bis 18. So, ich halte die mal so übereinander von der Größe her. Dann haben wir die Größe 3, die deckt jetzt wirklich schon 14 bis 30 Kilo ab. Und dann kommt die Größe 4, die ist wirklich sehr, sehr groß. Und zwar von 27 bis ungefähr 45 Kilo. So. Also die ist wirklich richtig, richtig groß. Aber es ist ja doch auch eine Nachfrage nach großen Windeln mittlerweile da. So, Und ähm, die Firma Apple Cheeks, die unterstützt auch ein soziales Programm in Kanada für Kinder mit dem Down-Syndrom. Und ich äh, vermute, das ist auch der Grund, warum die Windeln auch jetzt für einen sehr großen äh, Bereich in den letzten zwei, drei Jahren eingeführt haben. Hier könnt ihr das auch nochmal sehen. So, auch alles ausgekleidet mit dem Mikrofaserflies. Welche Einlagen? Ähm, Apple Cheeks hat da einmal die etwas kleinere Einlage mit dem hellblauen Rand. Die ist äh, so ein Gemisch aus, Bambus, aus Bambusviskose und Baumwolle. Die passt jetzt zum Beispiel sehr schön hier in die, in die Größe 2. So. Die wird hier hineingelegt. Und ich kann es immer nur sagen, passt auf hier mit den Ringen, wenn ihr hier Steine dran habt, mit Uhr, mit spitzen Fingernägeln. Passt auf hier an der Beschichtung. Wenn ihr da irgendwie einen Schnitt reinmacht, einen Kratzer rein macht dann wird es undicht. Ne? Seid vorsichtig. Ihr füllt... So, ihr befüllt also die pocket Winde mit der Einlage, müsst es immer schön glatt streichen. Das geht jetzt hier in äh, Stehen so schlecht. Wenn ich das vor mir hinlege, geht es besser. So, und dann habt ihr die Winde befüllt. Und ihr seht das ja auch bei der Apple Cheeks, dass sich hier halt die Größe eigentlich auch wirklich nur durch die Weite und die Einstellung, wie du hier den, den Knopf am Bein über dem Bein sozusagen machst, dass sich dadurch so ein bisschen die Größe ändert. So, ne? Hier hinten schönes Bündchen am Rücken, damit das gut sitzt, damit da nichts auslaufen kann. Das sind die Apple Cheeks Pocket Windeln. So, dann haben wir, dann haben wir, dann haben wir als nächstes mal die Little Lamp. Die kommt ja von little lamb und die wird in der türkei hergestellt das ist auch eine pocket windel die innen mit mikrofaser ausgekleidet ist aber das ist eine one size größe und die geht von 3 bis 15 kilo ungefähr wobei das immer auf die statur von eurem kind ankommt also wenn euer kind jetzt ähm, bisschen rundlicher ist oder in der leibhöhe ähm, niedriger, höher, dann sitzen Windeln anders als bei einem anderen Kind. Jeder hat so seine individuelle Figur. Ein, ähm, ein Shirt in der Größe 36 passt ja auch nicht jeden schmalen Menschen. Es ne? ist ja auch immer unterschiedlich. Dem einen ist es vielleicht sogar zu kurz. So, dann seht ihr die ähm, Little Lamp Windeln, die werden hier mit Bambuseinlagen mit, also beliefert. Die sind mit dabei. Taschenöffnung ist im Rückenbereich, die wird nicht abgedeckt, also das kann ich, zeige ich euch nochmal. Hier ist das so, dass ich sehr viel bei der Apple Cheeks, dass ich sehr viel von dem Teil hier und diesem Teil hier überlappt. Bei der Little Lamp ist das sehr viel weniger, aber es reicht aus. So, und hier füllt ihr dann auch die ähm, Einlagen rein. So. Mikrofaservlies hatte ich jetzt eben noch nicht erklärt. Das Mikrofaservlies an sich speichert gar nichts auf. Das leitet eigentlich nur die Flüssigkeit weiter, also das Pipi weiter, an die Saugeinlagen, die halt in der Taschenöffnung dann drin sind. Und äh, da muss dann die eigentliche Saugarbeit passieren. Das Mikrofaservlies dient dazu, dass, das, ähm, dass der, die Haut was trockener gehalten wird. Es gibt Kinder, die kommen super damit klar. Ja, für die wurde das, dann, wurde das eigentlich auch so erfunden. Es gibt aber auch viele Kinder, die gar nicht damit klarkommen. Denn dieses mikrofaser das ist aus 100% Polyester. Und es gibt Kinder, die vertragen das einfach nicht. Dann könnt ihr, wenn ihr jetzt schon solche Windeln haben, könnt ihr die Einlagen einfach oben legen. Oder ihr legt jetzt hier noch ähm, eine Windel aus aus einer Bambusviskose zusätzlich drauf oder eine kleine molton aus Baumwolle, dann habt ihr die Naturfaser an der Haut eures Kindes, habt dann die Saugeinlagen dann aber hier drin. Also das müsst ihr einfach ausprobieren. Ihr könnt die Saugeinlagen hier hinten drin dann natürlich auch rausnehmen, wenn ihr sagt, ich habe hier schon genug drauf draufliegen, was, ähm, was saugen kann. Die Little Lamp, ja wie gesagt, die wird dann eben hier unten in der Größe verstellt, so, und jetzt seht ihr hier auch den Unterschied bei den Beinböhnchen, die haben keine Rüschen, die liegen relativ glatt an. So, das ist dann die Little Lamp Windel. Dann haben wir, ähm, ja genau, noch was anderes. Hier von Dudusch, das ist auch eine Eingrößenwindel. Die wird immer ohne Einlage geliefert. Und dadurch, ähm, genau, das habe ich hier, da gibt es einmal eine One-Size-Größe so 3 bis 14 Kilogramm und dann gibt es noch eine XL-Größe 9 bis 18 Kilogramm, so ungefähr. Die wird auch hier vorne mit den Druckknöpfen halt in der Länge verstellt, damit ihr die anpassen könnt. Der Schnitt ist relativ schmal. Wenn wir das mal vergleichen mit der Little Lamp. Windel, dann ist das im Schnitt, hier, guckt mal her, im Schrittbereich doch fast zwei Zentimeter weniger. Ähm, zeige ich euch das jetzt so. Da könnt ihr das jetzt sehen. Also das ist schm die ist schmaler im Schritt geschnitten und die ist jetzt innen drin mit Coolmax ausgefüttert. Coolmax ist auch eine Kunstfaser, ähm, aber ihr kennt das Material vielleicht aus dem Sportbereich. Es gibt ganz viele Sportshirts, die aus diesem Stoff gemacht sind und ähm, das kennt ihr dann, dass das recht angenehm auf der Haut liegt. Das ist sehr, sehr glatt, hat also keine Fussel. Ja, hat aber eben auch wieder diese Wirkung, dass die Feuchtigkeit an die drunterliegenden Saugeinlagen geleitet werden soll. So Bei Dudusch ist das so, dass die Taschenöffnung nicht im Rückenbereich liegt, sondern vorne am Bauch. Und hier ist dann diese Lasche, die die Öffnung versteckt, die ist auch nochmal mit einem Pullstoff ähm, abgefüttert, sodass ich dann wirklich die Nässe nicht hier im Bauch rausziehen kann. Das ist ganz schön gemacht. Es überlappt auch sehr groß. So, und, äh, die werden, wie gesagt, ohne Einlagen geliefert. Es gibt Original-Dudusch-Einlagen. Die sind auf der einen Seite eben auch mit Coolmax, auf der anderen Seite äh, Mikrofaserfrotte. Die könnt ihr verwenden und da reinschieben. Ihr könnt diese Einlagen aber auch für die Dulouche-Überhosen verwenden, sodass ihr ähm, dann da einfach nur eine Einlage habt und eben die Überhose. Ihr könnt selbstverständlich die Pocket-Windel mit beliebig anderen Saugeinlagen oder eben mit Pre-Folds dann auch befüllen. Das ist sowieso eine ganz tolle Art, dann auch Pre-Folds noch zu verwenden, vor allem die kleinen und die etwas äh, größeren, also die mittleren, die lassen sich sehr, sehr gut dazu verwenden, dass ihr die in die Pocket-Einlagen als Saugeinlagen reingibt. So, die ähm, Dudouche erinnert ja sehr, sehr stark auch an die von Melovia. Ich habe hier noch eine von Melovia übrig. Da ist auch ein Coolmax-Stoff drin. Der sieht ein bisschen anders aus. Aber das System ist eigentlich das gleiche. Ähm, und ihr habt es auch gesehen, Dudusch hat auch hier glatte einbündchen. Hm? So, auch wieder Druckknöpfe dann zum Verstellen. Es gibt ähm, gar nicht mehr so viele Pocketwindeln, die Klettverschlüsse haben. Also der Trend ist zum Druckknopf gegangen. Dann zeige ich aber euch jetzt nochmal hier eben eine von denen, die noch einen Klettverschluss hat und zwar die EasyFit von Totspots. Das ist eigentlich gar nicht eine reine Pocketwindel. Das ist eher so ein Gemisch aus einer Komplettwindel aus einer All-in-One und einer pocket -Windel. Also, sie haben das so gemacht, dass der Saugkern wirklich hier schon eingenäht ist. Hier an der Seite ist noch ein Mikrofaserstoff, ein glatter aber, jetzt kein Vlies, nichts aufgerautes, sondern glatt, damit sich hier die Feuchtigkeit nicht rauszieht. Und in der Mitte ist ein Saugkern aus Bambusviskose und der ist sehr, sehr lang. Ja. So, und der wird eben umgeklappt und reingesteckt. Und ihr könnt hier natürlich dann noch nach Bedarf beliebige Saugeinlagen mit dazugeben in diese Taschenöffnung, in die Pocketöffnung. Hier ist auch eine Öffnung, die ganz hier vorne eben auch ein Teil von der Saugeinlage dann verdeckt, sodass ich hier die Feuchtigkeit dann auch nicht rausziehen soll. Die Windel wächst jetzt auch mit, die Totspots Easy Fit, und zwar von 3,5 bis ca. 16 Kilogramm. Es gibt auch eine neugeborene Version, das ist dann eine ganz kleine. Und die Easy Fit ist eben eine von den wenigen, die noch einen Klettverschluss hat. So. Bei den Klettverschlüssen müsst ihr immer darauf achten, bevor ihr die in die Wäsche gebt, dass ihr hier den Gegenklett, den Wäscheklett benutzt und das macht ihr fest. Wenn ihr ganz sicher gehen wollt, nehmt ihr noch ein riesengroßes Wäschenetz und steckt die da rein, damit, äh, wenn ihr eben noch andere Textilien in der Waschmaschine habt, dass die nicht daran hängen bleiben. Das nur so als kleiner Tipp am Rande. Was haben wir noch? Genau, dann gebe ich hier, stelle ich euch nochmal von ähm, Charlie Banana, die One-Size-Windel, vor. Und zwar einmal die mit Mikrofaser. Geht von 3 bis 16 Kilogramm. Und ihr seht, hier sind keine Knöpfe drauf vorne. Charlie Banana löst das ja anders. Die haben diese BH-Verschlüsse ja, und Gummibänder. Und dann stellt ihr das ein. Das ist hier schon so vorgedruckt, könnt ihr sehen. L und hier MS. Die ist jetzt sehr klein eingestellt. Damit verstellt ihr den Gummi in der Länge. Und das Ganze zieht sich zusammen und dann habt ihr es verkleinert oder vergrößert. Hat natürlich den Vorteil, dass ihr auch Zwischengrößen dann ganz gut wirklich individuell anpassen könnt. Die Charlie Banana Windeln, die sind alle mit Druckknöpfen und hier ist die Taschenöffnung auch wieder vorne. Nicht hinten, sondern vorne und das überlappt ziemlich weit übereinander. Diese eine, die klassische, die ist mit Mikrofaser ausgekleidet und wir haben auch immer zwei Einlagen, aus Mikrofaserfrotte in dem Fall. Und wenn ihr euch wundert, warum Charlie Banana die Schildchen so groß macht, das dient einfach dazu, ihr füllt die Einlage so in diese Taschenöffnung, dass das Schildchen hier unten liegt, ja, bei der Öffnung. Und dann könnt ihr nämlich beim Formwaschen hingehen und greift euch nur das blaue Schildchen und zieht die schmutzige Einlage raus. Ihr solltet bei allen Pocket Windeln die ähm, Saugeinlagen immer vor dem Waschen rausnehmen und die extra waschen, das spült sich einfach besser aus. Ähm, ist vielleicht im ersten Moment eklig, aber am besten macht ihr das wirklich gleich beim Windelwechsel, Saugeinlage raus und die Hülle und die ähm, Einlage dann eben getrennt in den Windelsack, in den Windeleimer Windeltonne geben und dann waschen. Es gibt natürlich auch die sogenannte Organic-Version bei Charlie Banana. Und hier ist innen drin ein Futter aus einem dünnen Baumwoll-Jersey, aus Bio-Baumwolle. Und die Einlagen sind dann eben nicht aus Mikrofaser, sondern aus einem Gemisch. Eine Seite mikrofaser andere Seite Hanfbaumwolle. Hanfbaumwolle saugt langsam. Das quillt ja mehr, der Hanf. Darum legt ihr die Seite mit dem, mit dem Hanf auch zu der Seite mit der Beschichtung, so dass es unten liegt. Mikrofaser saugt schnell auf oder lagert die die, die, das Pipi schnell zwischen den Fasern ein und gibt es dann an die unten liegende Hanseinlage ab. So. Da habt ihr dann die Charlie-Banana-Windel. Es gibt noch etwas von Charlie-Banana, das sind ähm, so Einwegeinlagen, die ihr verwenden könnt. Die werden dann einfach Obendrauf gelegt oder beziehungsweise so eingelegt. So so ist das. Also, ihr legt die unter die Taschenöffnung und habt dann hier eine Einwegeinlage. Und die nehmt ihr dann eben raus und wascht den Rest. Die eignen sich dann ganz gut so für die Reise oder wenn ihr einen Kindergarten habt, der jetzt nicht ähm, bereit ist, das Stoffwindeln so 100. Prozent zu unterstützen. Vielleicht wäre das eine Möglichkeit, dass ihr da, dass ihr dann eben hier eine Kombination macht. Vielleicht verträgt euer Kind das besser als andere Einwegwindeln. Ihr könnt natürlich hier bei der Mikrofaserversion auch wieder, wie ich schon gesagt habe, dann eben das so machen, dass ihr eine Einlage aus Baumwolle nehmt und legt euch die einfach nur oben drauf. Dann habt ihr dann hier eben auch alternativ eine Naturfaser an der Haut eures Kindes. Und als letztes zeige ich euch jetzt aber noch eine Pocketwindel vom Windelzauberland. Das ist wirklich eine Windel für alle Freunde mit Naturfasern. Die geht von ungefähr 3,5 bis 16 Kilo. Außen wieder ein schöner Pullstoff. Die Muster sind exklusiv von Windelzauberland übrigens. Und innen drin, oh, das ist ein ganz Toller, stretchiger Bio-Baumwollfrotte. Der fühlt sich wirklich super, super weich und schön an. Die hat jetzt sogar doppelte Beinbündchen hier. Das haben auch gar nicht so viele, oder die anderen haben das alle gar nicht, dass die ein doppeltes Beinbündchen haben. Windelzauberland hat das. Ein doppeltes Beinbündchen ist natürlich wesentlich aufwendiger in der Produktion. Ja? Das muss ja auch nochmal extra dran genäht werden. Deswegen sind die natürlich auch etwas teurer. Die werden ja auch in einer kleineren Auflage hergestellt. Dann ist das auch eine one size windel wo die Größe hier vorne verstellt wird. Und die Taschenöffnung liegt auch im Bauchbereich. Ja. So, und hier ist noch ein ganz, ganz breiter Gummi. Der ist wirklich schön breit. Also der liegt auch ganz toll an. Ja, dann zeige ich euch noch, das hatte ich eben vergessen, für die ganz großen Pocketwindeln von, von Apple Cheeks gibt es natürlich auch eigene Einlagen. Da gibt es die XL-Einlage, die ist wirklich riesig groß. Und die passt dann ganz gut eben hier rein. Aber ihr könnt auch beliebige andere Einlagen nehmen bei, bei sämtlichen Pocketwindeln. Ich nehme jetzt mal die von Little Lamp. Wie gesagt, ihr könnt dazu kleine Prefolds nehmen, oder ihr nehmt, ja hier gibt es auch die Prefolds von Little Lamp, das ist eine angeraute äh, Qualität aus so einem Bambus-Viskose-Baumwollgemisch. Ihr könnt natürlich auch die Little Lamp bambus einlagen nehmen, die dicken, manchmal reicht eine, meistens braucht ihr aber dann doch noch eine zweite. Oder ihr nehmt Einlagen, zum Beispiel wie hier von, ähm, von Blümchen. Das geht auch. Da könnt ihr eure Fantasie wirklich beanspruchen und könnt gucken, was ihr noch zu Hause habt, was ihr da benutzen möchtet bei den Pocketwindeln und könnt das dann beliebig ergänzen. Bei den Mikrofaserfutter, da müsst ihr noch aufpassen, wenn ihr irgendwie eine Babycreme verwendet, eine Popocreme. Das Mikrofaserflies, das kann verkleben durch Fett also durch das hauteigene Fett dann eben durch Cremefett und wenn das mal verklebt ist dann perlt das Pipi ab und dann saugen die nicht mehr also wenn ihr jetzt so Zeiten habt wo das absolut mal notwendig sein sollte dann legt ihr hier entweder ein Mulltuch drauf also eine Naturfaser oder zumindest die Einwegwindelfliese ne, damit ihr die dann damit ihr das Mikrofaser Material hier auch schützt. Ihr solltet übrigens, das ist jetzt meine Ansicht, Pull nicht in den Trockner geben. Ich weiß, es gibt viele, die das machen. Es kann aber auch sein, dass das mal schief geht und dass der ähm, Pull das nicht aushält. Und das liegt jetzt nicht daran, dass der die Temperatur nicht aushält, so im Allgemeinen, sondern dass, ähm, je nachdem, wie die dann da dran kommen, dass die einfach an dieses heiße Metall von der Trommel auch drankommen und da entsteht nochmal eine andere Temperatur direkt an der Trommel als jetzt so im Inneren von dem ganzen, von dem ganzen Wäscheberg. Und wenn das halt zu lange passiert, dann kann der Pull dann eben auch ähm, beschädigt werden. Und was natürlich dann auch klar ist, nicht an die, auf die Heizung legen, nicht auf dem Kamin trocknen, auch wenn man so einen schönen Kachelofen hat. Das ist schlecht für die Pullstoffe. Nehmt die Einlagen, wie gesagt, immer raus, damit das eben gut durchgespült wird und dann trocknet das auch schnell. Also wenn ihr hier so eine dünne Hülle, wenn ihr die wascht und schleudert, weil vielleicht, bei den nicht, 1000 Grad, 1200 maximal, und die dann noch ein äh, bisschen an der Luft hängen, hängen lässt, dann sind die sehr, sehr schnell trocken. Meine Lieben, das war's. So, ich freue mich, dass die Steffi und die Mandy zugeschaut haben. Das ist sehr schön. Ähm, das war's jetzt für heute. Nächste Woche werde ich bei aller Voraussichtlichkeit nach kein Live-Video machen können. Mein Sohn macht sein allererstes Praktikum. Und das ist etwas weiter von zu Hause weg. Ähm, und... Damit er da nicht abends irgendwie völlig allein sitzt mit seinen ganz vielen Erlebnissen, die er da in dieser Woche haben wird, teilen wir uns die Woche auf, mein Mann und ich. Und ich bin halt im zweiten Teil der Woche dann da ab Mittwochnachmittag, also Donnerstag, Freitag, wird auch nicht verschickt. Und ähm, ich werde wahrscheinlich ein Video vorbereiten zu einem Thema, Mal schauen. Ich weiß noch nicht genau, was ich mache, aber ich werde ein Video vorbereiten und das einfach Freitagmorgen geplant hochladen. Das ist dann nicht live, ähm, aber dann könnt ihr dann auch ein Video gucken über, weiß ich noch, weiß ich noch nicht was. Ich glaube, ich glaube, ich mache es jetzt dann doch mal mit Primavera. Da werde ich noch mal was machen, mache ich so gerne. Ja, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Es soll ja noch mal ganz tolles Wetter werden und vielleicht gucken wir jetzt noch mal ein bisschen königliche Hochzeit. Ja, ist ja auch immer schön. Also, dann macht's gut. Tschüss!